Und los geht's. Es geht jetzt hier um verschiedene Rechenarten zwischen Vektoren. So, in diesem Video werden wir nur ein paar davon sehen. Das Skalarprodukt von Vektoren werden wir in einem anderen Video sehen. Vektoraddition. Und schauen wir mal jetzt, wenn wir zwei Vektoren Beide Vektoren, das, die können irgendwo anders stehen. Das spielt keine Rolle, so nicht neben. Aber wie macht man das, wenn man sie addieren will? Also man will zum Beispiel jetzt U. Fangen. Also man fängt in irgendeinem Punkt, spielt jetzt letztendlich keine Rolle, und am Ende des bei U zeichnet man den zweiten Vektor ab und man fängt bis zum Ende des zweiten Vektors und das ist beide Vektoren. Wie macht man das rechnerisch? Das geht wirklich, ich glaube das wirklich sehr einfach ist. Also hier die äh, Koordinaten von Vektor U, das ist jetzt 4 und 6. von Vektor V. Wenn wir jetzt hier schauen, der Unterschied in der x-Achse, die ist und Achse, Entschuldigung und der Unterschied in der x-Achse ist 1 ja? und das ist jetzt hier 4 und 6 nehmen wir jetzt hier, da ist der Vektor 4, 6, minus 3 ja? nehmen wir jetzt hier die x-Koordinaten der beiden und 1 ja? ok also wie wir all das addieren plus 1, 5 Tatsächlich, die x-Koordinate vom neuen Vektor ist 5. Koordinaten addieren. Und entsprechend für die y-Koordinaten 6 plus minus 6 minus 3, das ist 3. Tatsächlich, hier ist die y-Koordinate 3. Die Vektoraddition sollte eine wirklich einfache Sache sein. Auch wenn man mehrere Vektoren hat, kann man so einfach nacheinander addieren. Wenn man jetzt subtrahieren will, dann addiert man, man zu einem Vektor, den Gegenvektor. Was bedeutet der Gegenvektor? Der Gegenvektor wird die Gegenrechnung haben. Das ist die Vorzeichen, hier ist es 1-3. Die Vorzeichen werden ändern, das wird minus 1 -3. Also so ist es 1-3. Und das haben wir hier, minus 1,3. Also wenn wir jetzt die beiden addieren, jetzt noch mal, äh, wird das Ergebnis jetzt dieser Vektor sein, jetzt hier, also äh, u minus v, wird halt u, also jetzt die x-Koordinate ist 4, minus 1, das ist 3, und 6 minus minus 3 das sein 6 minus Entschuldigung 6 plus oder 6 minus minus 3 Ja, das stimmt ja eh Das ist ja neu Somit addiert Um Vektoren zu addieren kann man auch ein Parallelogramm benutzen Also nicht nur so wie wir das so gezeigt haben haben wir das Bild ein bisschen größer Sondern kann man die zwei Vektoren so mit gleichem Anfang äh, zeichnen und dann ein Parallelogramm machen und da ist die Addition der beiden Vektoren. Und man kann auch mehrere Vektoren danach so addieren. Das geht auch so zeichnerisch und auch rechnerisch einfach die X-Koordinaten addieren und die x addieren. So, wie kann man einen Vektor mit einer Zahl multiplizieren? ist zweimal den Vektor A. Okay? Da ist wieder der Vektor A ist einmal. Ja, wie macht man das? Also, wie man hier auch ziemlich klar sehen kann. Ja, Schauen wir das auch ein bisschen größer. Hm? Wird mal da sein. Die y habe ich jetzt hier gezeigt. Und die x-Koordinate ja Die x-Koordinate auch hier. Also die y-Koordinate wird dreimal da sein und die x auch. So, also, das bedeutet, wenn wir einen Vektor mal eine Zahl haben, dann müssen wir jede Koordinate mit dieser Zahl einfach multiplizieren. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Äh, 1 haben und wir wollen 2 mal diesen Vektor, dann ist es 2 mal 2 oben und 2 mal 1 unten. jede Koordinat, die Zahl, die da draußen steht, multiplizieren. Wenn wir jetzt 2,5 mal diesen Vektor haben, 5 mal 2, 5 und 2,5 mal 1, 2,5. Oder wenn wir minus 3 Vektor haben wollen, genau das gleiche. Ja? So, multiplizieren. Der Vektor a, das ist 2a, das ist minus a. Gut, und hier haben wir auch die andere Multiplikation, also hier steht so, die, die gezeigt. Gezeichnet. Gut, da kommen wir zu einem anderen Thema, denn der Betrag eines Vektors ist, wie lang er ist. Und wenn man den Platz von Pythagoras auskennt, ist es wirklich gar nicht so leicht äh, gar nicht so schwer ui, ui, ui, ui. leicht ja, also <lacht> da ist der vektor das ist ein y-koordinate komponent und das ist ein x-komponent ja also jetzt hier das hier ist das x-komponent also 3 in diesem fall und das ist das y-komponent 4 in diesem fall Zahl hier unten im Vektor. 2, 3, 4 und hier 1, 2, 3. Also, ähm, das jetzt bei Dreieck, wie man das schon vom Satz von Pythagoras kennt. Diese Seite zum Quadrat ist diese zum Quadrat. Also, wenn ich die Quadrate jetzt hier addiere, a quadrat hier und b quadrat, Zahl oben zum Quadrat und diese Quadrat, äh, Zahl unten zum Quadrat und dann die Wurzel daraus zieht die, die Länge des Vektors. Und das ist der Betrag Der Betrag des Vektors ist allerdings immer eine positive Zahl. Wieso? Naja, auch wenn die Zahlen hier negativ sind als den Gegenvektor genommen von diesem Vektor ja, ist Minus 3 und das Ganze zum Quadrat. Das ist 9. Ja? Und hier auch. Minus 4 und das Ganze zu Quadrat, also Minus mal Minus plus 16 so ist wieder 5. Ja? Also ein Vektor und sein Gegenvektor haben wir. Gut. Und als letztes schauen wir die Beziehung und der Steigung. Ja, weil die Steigung, wenn das eine Gerade wäre. Ja? Und wenn wir jetzt hier anschauen, ähm, wenn wir jetzt hier diese Zahl, das ist Delta Y grundsätzlich, und diese Zahl hier, Delta X, dann haben wir eigentlich die Steigung eine Gerade, die diesen Vektor beinhaltet. Ja? die Zahl unten durch die Zahl oben, die, das y-Komponent durch also umkehren sozusagen und einen Bruch daraus machen, das ist dann fertig. Also hier bei diesem Vektor ist es 4, also durch minus 2, und das bedeutet 2. Und hier ist es, hier, also 5 durch, da haben wir sofort die Steigung. Also das war jetzt eine kurze Erklärung von manchen Arten mit Vektoren. Danke sehr.